Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Online-Lektion zum Thema Videos kommentieren und diskutieren. Die Lektion ist folgendermaßen aufgebaut, sie teilt sich in drei Teile, Einstieg, Lernszenarien und kommunikative Kompetenzen fördern und ja, was möchte ich im Einstieg zeigen, im Einstieg möchte ich Ihnen einfach das Problem der Auseinandersetzung mit Videos darlegen und dass das Video zu durchdringen und gut zu diskutieren und gut reflektieren zu können, dass das durchaus eine Herausforderung ist, die wir uns als Pädagogen stellen müssen und wofür ich eine Lösung mitgebracht habe. Und das bezeichnet sich als Social Video Learning und wird natürlich vorgestellt. Wenn wir den Einstieg hinter uns gelassen haben, dann schauen wir uns mal an, was für Lehr- und Lernszenarien sind denn eigentlich denkbar mit diesem Social Video Learning und dafür habe ich Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht, einmal aus dem Sport, aus dem Bereich der Lehrerbildung, aber auch aus der Landschaftsplanung und dann vorne mal schauen, in welche oder welche gegenständliche der Auseinandersetzung sich eigentlich für Social Video Learning eignen. Diese Lehr- und nur ganz punktuell aufzeigen, um im Prinzip die Idee zum Einsatz von Social Video Learning darzulegen. Dabei werde ich Ihnen ins Detail eingehen. Im Detail werde ich Ihnen dann ein lehr und Lern vorstellen, was da heißt, Komma. Kommunikative Kompetenzen und Fördern. Das haben wir hier an unserem Campus entwickelt und praktizieren hier das jedes Semester mit unseren Studierenden. Und ja, da möchte ich Ihnen einfach mal aufzeigen, was sind die Anforderungen, die Zielsetzungen. Letzten Endes, was für ein Seminarkonzept wir daraus gemacht haben und wie im Prinzip der Gestaltungsprozess, der Designprozess hier für vonstatten gegangen ist.